Oh nein, der ist Anne, da ist ein anderer. Lauf zurück. Ich bin tot. Bist <lacht> tot? Ja, äh, getweetet. Einfach in einer oh. Sekunde war ich tot. <musik> Hallo. Willkommen zu einer neuen Folge Pitforge mit Kuchen-PvP. Hallo. Äh. Okay, was machen wir heute? Kuchen? Wir öffnen ein paar Crystals und dann würde ich sagen, können wir nochmal in die Wurzeln gehen, oder? Das ist eine gute Idee. Achso, ja. Wir ja. haben jetzt auch die Defekten äh, gebaut. Äh, hat auf jeden Fall sehr viel Zeit äh, in Anspruch genommen, aber jetzt ist sie schon sehr gut ähm, verteidigt. Wollen wir die schon ein bisschen zeigen gleich, aber erstmal erst aufmachen, oder? die Crystals? Ja, erstmal aufmachen, das hört sich gut an. Okay, dann erstmal ein Spawn. Oh, ich habe mich schon wieder erschreckt, ne? Wollen wir es ja, mal erzählen, was passiert ist gerade? Ja, also, ähm... Äh, irgendwie hat sich einer zu uns in die Base hier fehlt. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Es ist jetzt schon das zweite Mal. Ähm, ja, entweder verarscht uns hier einer aus der Faction oder irgendwie gibt es einen Bug oder weiß wie ich was. Ähm, Bist du bei Ja, ja, ich bin jetzt bei dem Slimy Boy. Okay. Und um meinem Homie. Machst du erst kommen auf? Ja, ich mache immer erst kommen auf. Okay, Lego! Ja, let's go. Skippen ja, geht ja nicht. Ja. Das ist so schlecht gemacht, das sollten ja eigentlich auch mal machen, dass man skippen kann. Ja. Ach so, das Texture-Pack, was ich gerade drin habe, ist das von äh, Brazen das ist My Mummy, der ist gerade dabei, ein eigenes Texture-Pack zu machen. Sieht ganz fresh aus eigentlich. Und die Kisten sind auch so ein bisschen rot gehalten, damit man sie besser erkennt. In oh. der so. hö Ich habe ein Ultra Pickaxe bekommen von dem. er hat mir die glaube ich gedroppt gerade, Corsan. Danke, Corsan. Oh. Ich bin Niklas, hi! Oh, ich hab's vorne! Hast du? Ja! Raten. Easy, Zombie! Nice! Wie teuer ist der? Keine Ahnung, aber halt ihn auf jeden Fall! Nice! Hi, Niklas! Leider weiß ich nicht, was alle Enchantments bringen. Ja, ich auch nicht, wir müssen das mal irgendwie durchlesen oder so. Also. Ja, geil! Was denn? Ich glaube, mein Twitch ist gecrashed, warum auch immer. Jetzt echt? Ja, mein Minecraft hat keine Rückmeldung. Ja, nice, Mann. Kuchen. Cool. Ey, jedes Mal... <lacht> Egal. Egal. Einfach weiter. Ich kann meine Zahlsleiste nicht öffnen. <lacht> oh Mann. <lacht> Alter Kuchen, Mann. Du bist auch im Rage-Mode jetzt <lacht> Ich bin komplett im Rage-Mode <lacht> Ich hab mir wieder Froggy als Verstärkung geholt, ist das okay? <lacht> ja, Froggy Ich geh aber diesmal auf die rechte Seite, ja? Okay, warte, dann äh, hast du auch Essen? Komm du her, du Pesha. Ich hab äh, nicht mehr genug Essen, aber geht <lacht> Dem Niklas ist hier Er ja, der war gerade bei mir auch Grüße eine... gehen raus an dich <lacht> Hier ist auch Offen Junior Moin! Da, so, auf dem Schönen Jahr. Schöne Grüße an dich und schöne Grüße ja. an dich. Okay. G äh, kommst du? Akun, ah, cool. hi! Froggy! Los, Froggy, angehört! <lacht> Warte, ja, brauchst du Stärke? Ich habe Stärke 2 sogar. In... Oh ja, hast du einen zweite? Nee, nee. Aber ich habe so einen Splash-Potion. Splash-Potion habe ich. Die kann ich äh, einfach auf den Boden klatschen. Okay, das ist gut. Okay, oh mein Okay, dann lass uns mal hier lang rennen. Ah hey Bresen. kann ich Kuchen? Was? Er ja, kann ich Kuchen? <lacht> kann ich, ich einen kann kuchen? kuchen? Oh mein Gott, der hat Stärke. Okay, kann ich hier nicht angreifen? Der ist, so, der, ist so ja, ja, okay, der ist high, kann Ja okay, komm. Er ist high. Eine Rauschmittel hier, komm. Warte. Was macht ihr da? Handelt oh. ihr da Drogen? Ja. Er hat ein tippet äh, Wenn ihr uns jetzt hier töten, dann weine ich. wir komm. Okay. Dö, dö, dö, dö, dö. Ähm. Ich habe auch Notfalls Fire Resisten. Also, wenn wir zu gut hier okay. kommen, hauen wir uns das rein und pören uns in die Lava, so wie ich dir gestern gesagt hatte. Ja. Was haben die alle mit ihrem Kugelfisch, Alter? Was ist das? Schreiben die das alle oder wie? Heißt der Kugelfische werden euch vernichten? Hä? <lacht> das schreiben die ganze Zeit im Chat, Alter. <lacht> Keine Ahnung, was die damit meinen. Nice. Also der ein oder andere oh. macht, so glaube Hier seht ihr die Chest. Ist rot umrandet. Easy. Snack. Snack. Snack. Snack. Ich baue mir das jetzt einfach rein, damit ich schneller ins Kuchen bin. Nein. Schnell weg vor Kuchen. Nein. Irgendwie finde ich das Texture Pack ein bisschen verwirrend, weil. Kennst du Bärchenkuchen? Ja, ne? Ja, natürlich. Ja, und überall, jeder Baumstamm ist einfach dieser Kopf vom Bärchen. Jeder <lacht> Baumstamm, jeder. Finde <lacht> ich irgendwie creepy? Ja, es ist sehr creepy. Vor allem, wenn man den Baum sich anguckt. geht da so ran und dann sind da so tausend Gesichter. Hinter <lacht> uns <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ist einer. Was Wo? Habe ich, hab ich Paras? Ich. Da war einer. Nein. Das war ich, du Fisch. Ich habe gerade F5 gedrückt und dann war da einer hinter dir, oder? Ich hab... Hier. Und Ja, ich habe ein bisschen. Ja, das ist das? Hallo du? <lacht> Hier ist einer. Den werde ich jetzt erstmal... Wo bist, du, wo bist du? Er ist vor mir. Froggy, wo bist du? Froggy ist noch hinter mir, oder? Er hat ja Stärke drin, Intus. der hat Stärke Intus. Ja, wo bist du? Ich glaub' jetzt. Ich hab' ihn one-hitted. Easy. Äh, ich bin auf der rechten Seite, wo der ja, Berg okay. da ist. Ich hab' ihn one-hitted, aber der hatte nicht gute Sachen. Okay, dann würde ich sagen, los geht's weiter! Ah, oh, das ist ein Schild, dabei ich nicht. Ich weiß, ich liebe ein Schild. Oh Mann, ich finde immer keine Kisten, keine Gegner. Gegner finden immer nur mich. <lacht> <lacht> Was gibt es denn hier so Schönes zu entdecken? Ja. Hä, äh, wie schaffst du es beim Laufen High zu schreiben? Ja, ich bin halt Highspeed Schreiber. Hi High Kuchen! Du, Kuchen, PvP. Oh, hier ist eine Kiste, die hätte ich fast übersehen. Irgendwie ist es, wenn es dunkel ist, und doch nicht so gut, dieses weg. Jonas, mach das bitte ein bisschen rot, äh, mehr rot so die Kiste. Oh, hier Davonne, sind zwei. Oh, hier sind zwei. Ja, wer ist das? Danke, Niklas. Pass Was auch? Oh Fuck. Wer ist das? Oh. Hey, Niklas, der hat mich angegriffen. Hilfe. Ich habe irgendwie einen oh Wizard. Ich, ich habe Wizard. Nicht. Der soll weggehen. Warum? Was macht der? Weiß ich nicht. Okay, la lass weggehen. Greift er dich an? Nein, Kuchen, schreibt er. Okay. Er ja, kommt mit, wir laufen an den vorbei, ich hab Angst. Ja, auch. Aber ich hab den fast gewonnen, oder? Ja. Okay, ich hätte dann auch nur noch einen Hit geben müssen oder so. Ja, ich wollte nur ein bisschen XP farmen, sorry, Leglas Das Viererteam. <lacht> das Viererteam, nee, nee, nee. Wir laufen ja alleine. Mit Froggy, Dreierteam. Froggy, ja. Und eher gesagt 2,5. <lacht> Hier ist einer. Oh, hier sind zwei. Hier ist noch oh. einer. Hier ist noch einer. Ist die Wein. Öh, ich konnte den nicht angreifen. What the fuck? Ist der. Achso. Oh mein Gott, doch. Nee, ich dachte, der ist Ellie. Greif ihn oh, an, greif oh, ihn an. Gib, ihn. gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oh Lecht? mein Gott, der, der hat ein äh, super Mega-Schwert. Ne? Der, der leckt mega. Aber ich mache dem fast keinen Schaden. Wollen wir lieber weggehen? Ja, äh, weggehen. Kuchen. unbedingt mehr Herzen. Hier. Oh, fast gewonnen-Hitet, man. Ja. GG. Brauchst du, du ein bisschen Stärke? Oder hast du noch Stärke? Hm, hast ich habe noch, noch zwei Stärke Bots. Aber hast du noch Stärke Intus? Weil wir brauchen. Nee, nee, nee, hab ich nicht. Ja. Deswegen hast du so viel Schaden gemacht. Wie? Ja, ja, ich habe Stärke Intus. Permanent. Oh. 8 Minuten Stärke-Trank-Intus. Ich will ja auch ein paar Leute töten, Kuchen. Echt? Ja! Gehen wir jetzt auf die Jagd. Hä? Hab ich Paras, Mann? Ich hab echt Paraskuchen. Ja, ich dachte, jemand ist neben mir gewesen. Wahrscheinlich Froggy so? Oh, Brazen is my Bra ist hier auf dem Server. Hey, Bra! Da vorne bra. sind drei Stück. Wo? Oh. Wo? Oh. Hä, Kuchen? Auf der rechten Seite weiterlaufen oder wie? Hab ihn. Ja, wo? Nein, einfach hier, hier bei den zwei Kisten. Achso, ich bin schon weitergelaufen. So ja, kurz sich weg. Hey, da vorne steht jetzt noch einer. Hört ihr aber auch weg. Ich schreib dann kurz, hey. Okay. Ähm, ich habe einen hab Stick of True. Lol, wie viel Schaden hat der? 8,53 aber meine Stärke, ne? Äh, Freezes, du musst mir keine Goldchest geben. Verrückter. Was willst du für den? Ja, was ist eine Goldchest, Kuchen? Goldchest, es kann sein, dass es ein Frank ist. Was, wie, was ist das denn? Mama, ja, eine ist, die kann man sich im Shop kaufen, etwa sind da, ähm, also normal sind da Crystals drin, aber das, äh, da kann, man kann die Kiste auch, raus, äh, man kann die auch rausnehmen und dann mit der, mit der Kiste einfach scammen. Ja, ja, aber er will mir die schenken und ich glaube nicht, dass er scammen will. Okay, so. das ist Freezes, der Typ. Ja, so. Der hat mir doch schon auch Crystals geschenkt, der schenkt mir irgendwie alles, aber das soll's du gar nicht. es doch selber, mach alle kaputt, komm, lieber wieder. wieder. Gestern, ja, ich hatte so richtig Angst, bin so vor einem weggerannt, der so richtig OP war, er, auf einmal kommt er so um die Ecke, one-hitted ihn einfach, <lacht> mit OP-Rüstung, der hatte einfach OP-Rüstung. Ja, ich, ich wurde gestern mit Full-Red-Night geklatscht, one -Hit. Also, also ja, einer hatte äh, full red Knight night der night weggeklatscht Wie kann man denn einen one-hitten? Ja, also er hat mich nicht, äh, also der Server hat geleckt und so, hat er, mich, äh, er konnte mich halt so killen. Ja, okay, das ist unfair. Ich bin in Server leck gestorben, also, das ist, das ist mega lächerlich, aber. Ich hab zum Glück mein, äh, meine Rüstung behalten, mein, äh, mein Schwert zwar nicht, aber nur meine Rüstung. Ja, das ist doof. Aber egal. darf man sich nicht ärgern lassen! Oh, hier ist einer! Komm! Ah, oh, das ist Tim, nicht, nicht, nicht! Oh. <lacht> Tim! Ey, Homie! Wie geht's dir? Töten? Nein! Wir so Nein! <lacht> ist Tim! Hier, Tim, nimm die Perls! Er dich! <lacht> Was macht der hier hinten, Mann? Der ist ich bei 60! Ich hätte fast ja, ich auch! Ich wollte ihn gerade töten! Was macht <lacht> der? Hier ist einer! Hier, Angriff! Oh mein Gott, der hat mir eine Scheiße reingehauen hier! mir! Nein! Ja, wo ist der hin? Alter, macht es Schaden! Erstmal was Essen. Hab Aber er hat, gut ja, weil er hat Rüstung. Ich getetet. sterbe dadurch jetzt gerade, durch diesen Gift. Dank. Wo bist du? Schon. Alter, ein halbes Herz? ist ein Witz, oder? Ja. Er, er hat gerade gesagt Zweierteam. SOS. SOS. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, er ist nackt, Mann? Was für SOS? <lacht> Aber wehe, das ist dieser OP-Typ. Nee, nee, halt oh, ich bin noch lowlife. Ja, dann lass mal was. Ich hab ja nur so ein Gammelfleisch hier. Ein Gammelfleisch? Ich hab accept. Ist der tot? Wo denn? Tim. Zeig mal. Jetzt kommen alle hierher. Die, die Brazen is my bra ist auch hier. <lacht> ah, hey, warum? Oh hier ist einer. Red Knight, Red Knight, Red Knight. Wo? Da okay. unten, da drunter gesnickt da. Oder ist Red Knight, oder? Das war kein Red Knight. Ja, okay, dann ist mein Texture Pack ein bisschen doof. Was? Nein, ich hab keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Oh hier, hier, hier, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wo, wo? Er ist vor mir hier. Ähm. Mach einfach TPA. Ich kann direkt annehmen. Oh nein, der ist andere. Da ist ein anderer Lauf zurück. Ich bin tot. Bist <lacht> du tot? Ja, äh, getweetet. Einfach in ja. einer Sekunde war ich tot. Oh, ich freue mich schon aufs Raiden, ey. Oh ja, das wird nice. Vielleicht kann man ja, vielleicht kann man nächste Aufnahme schon raiden. Ja, das wäre cool. Warum ist hier sein Skin noch <lacht> <lacht> und der End und den Huhn ist da noch drin? Das war wieder eine neue Folge Minecraft-Fiction und ähm, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch mal ein Like da und äh, abonniert auf jeden Fall unsere beiden Channels, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hoch rein und tschüss. Tschüss!